Die Schuldfrage ist zwar per Gesetz im Scheidungsrecht abgeschafft, aber in Ehekrisen hat dieses Thema immer noch die höchste Priorität. Viele Paare sind in einem destruktiven Spiel gefangen, ein jeder ist bemüht, die Schuldkarte schnell an den Partner wieder abzugeben. Sie weisen sich gegenseitig Schuld zu, anstatt konstruktiv zu fragen, wie können wir unserer Beziehungsverantwortung besser gerecht werden. Wenn sich beide Partner für die Beziehung verantwortlich fühlen, dann kümmern Sie sich nicht mehr um die Schuldfrage, sondern es interessiert Sie nur noch, wie kommen wir aus der Konfliktsituation raus. Denn wenn ein Paar versucht, seine Beziehungskonflikte zu lösen, dann ist das wie beim Tandemfahren. Egal, wer angeblich schuld ist, beide fallen um, wenn sie nicht gut koordiniert sind. Beide sind verantwortlich, den anderen dabei zu unterstützen, damit auch er seine Verantwortung übernehmen kann. Und das wechselseitig. Ja, klingt kompliziert, aber wenn Sie sich vorstellen, wie es wäre, mit Ihrem Partner auf einem Tandem zu sitzen, dann spüren Sie, wie Sie ständig Ihre Beachtung wechseln zwischen selbst auf dem Sattel bleiben und es Ihrem Partner ermöglichen, seine Balance zu halten. Denn beim Tandemfahren gilt: entweder kommen beide an oder keiner. Ja und genauso ist es eine Beziehung. Entweder sind beide glücklich, oder keiner.